Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Leipzig Esports -E News, äh, diesmal im Dezember. Und zwar möchten wir euch wieder auf den Laufenden halten über alles Wichtige und was bei Leipzig Esports e.V. So, äh, so passiert. Und da springen wir gleich ins erste Thema rein. Und zwar habt ihr euch auf Twitter schon mitbekommen, haben wir Monitore gekauft, wie wir ja schon bei deinem Better Place, äh, durch den Better Place Beitrag äh, gesagt haben, weil wir das Geld nutzen, um halt Monitore zu kaufen. Und da haben wir letzte Woche, glaube ich, äh, jedenfalls in den letzten Wochen, ähm, ein super Deal von ISO bekommen, wo wir dann uns sechs Monitore von denen gekauft haben ähm, und ja genau, die sind jetzt bei uns da, bei Neumi im äh, Moment. Wir suchen halt noch äh, einen Raum, wo wir es unterstellen um können und ich würde sagen, das ist eine super um äh, aus äh, Umleitung, Überleitung für Genau, das Thema. die Raumsuche. Unsere wunderschönen äh, Monitore und natürlich auch die Banane, die ihr auf dem Bild äh, findet, sollen natürlich auch genutzt werden, um äh, einen Trainingsraum einzurichten. Und da sind wir aktuell noch auf der Suche. Sind ganz gut in Verhandlungen mit verschiedenen Jugendeinrichtungen in Leipzig, mit der Uni Leipzig. Aber falls ihr noch eine Idee habt, wo wir noch günstig an einen Raum kommen könnten, dann immer her damit. Wir freuen uns drüber. Genau. Äh, das, nächste das nächste Thema ist dann... Dass wir bei unserem Community Cup, der im November ähm, stattgefunden hat, war außerdem auch nützlich dabei. Vielleicht kennt man sie, die haben auch von der DreamHack äh, letztes Jahr ein Video gemacht. Und wie gesagt, die waren auch bei uns dabei und haben ähm, sich darum gekümmert, das alles mal ähm, ja, mit Fotos und Videos festzuhalten. Und da haben sie jetzt ein, auf ihrem Kanal, NürzigTV äh, TV, ein ja, Community Cup Aftermovie so gesehen geschnitten, wo wir noch mal alles, äh, wo noch alles gesammelt wird und halt allgemein die Highlights gezeigt werden. Genau, das mögen wir. Und das lohnt sich auf jeden Fall mal anzusehen. Auf jeden Fall, ja, genau. So, ab DreamHack. Da haben wir auch was für euch. Genau, äh, Nerdsig ist bestimmt auch auf der DreamHack. Ähm, wir auch. Ähm, und wir haben drei Aktionen geplant, auf denen ihr alle gerne teilnehmen könnt. Nummer 1, am Samstag um 13.37 Uhr, also am Dreamhack Samstag um 13.37 Uhr haben wir vor einen Flashmob durchzuführen. Da hängen wir uns alle richtig rein und werden uns zusammen auf den Boden setzen und rudern, nämlich gemeinsam an einem Strang ziehen für äh, E-Sport und gemeinnützige Organisationen, wie wir es sind. Das ist Nummer 1. Nummer 2 ähm, ist eine kleine Fotoaktion, da werden wir über den Hashtag WeAreEsports äh, verschiedene Fotos mit Besuchern machen, die dann eben unter diesem Hashtag noch zeigen können, was sie vorhaben, also was sie vom E-Sport halten und ähm, was eben das Ganze für sie so ausmacht. Und Nummer drei ist eine fette, fette Party. Die wird wahrscheinlich am Samstagabend stattfinden und natürlich in unserem Headquarter im Stuck. Da könnt ihr dann alle vorbeikommen und ähm, zu Gaming-Musik Fett Party machen. Genau, wenn ihr bei der Organisation helfen wollt, wir suchen auf jeden Fall noch Leute, die sich da, äh, die sich da beteiligen. Dann könnt ihr einfach im Forum unter den Thread gehen, den ich gerade gezeigt habe. Und ähm, da kommt ist ein Link zu, einer, ja, zu dieser Tabelle und da könnt ihr euch dann einfach einschreiben bzw. einfach bei dem Forum Thread steht alle Informationen, wie ihr da mithelfen könnt. Genau, wir freuen uns immer über Helfer. Auf jeden Fall. Ähm, genau, das nächste Thema sind dann die Trikots. Wie ihr seht hier, ich habe ja noch das alte Trikot an. Und wir haben ja ähm, schon vor einer Weile im Forum äh, mal über das neue Trikot-Design und so geredet. Und jetzt, jetzt ist endlich die ähm, Vorversion, oder die ja, die erste Version, die der Probedruck, dachte, der, der Probedruck, genau, von den neuen Trikots da. Und ja, im Forum wieder unter dem Link seht ihr schon ähm, unseren Dutter profi JFX. Ja, ein sehr wie, schöner Mensch. Ja, wie er das Trikot präsentiert. Ähm, Hier seht ihr einen sehr starken Rücken, sehr breit. <lacht> genau. Mm. Ja, ähm, ein paar marginale Änderungen werden wir daran wahrscheinlich noch durchführen. Die stehen hier unten, ähm, dass das Logo vielleicht ein bisschen weiter ins Zentrum rückt, ein bisschen kleiner wird, ähm, dass man das E-Sports besser lesen kann und so weiter. Schrift ist auch noch nicht ganz richtig, aber prinzipiell so ist so das Grunddesign des äh, Trikots. Und wenn ihr Lust habt, da auch eins zu bestellen, schaut in den Thread. Ne? Genau. Wir die wir wollen ja alle hübsch aussehen. Wir wollen die Tri äh, Trikots versuchen unbedingt noch, dass wir die Vorproduktivität bekommen. Ähm, die Bestellung dafür ist schon Dafür ist die Bestellung schon zu spät, wenn ihr es jetzt erst anguckt, oder wenn ihr jetzt erst bestellen wollt, aber nach der Türme geht es das Leben auch weiter, von daher braucht ihr auf jeden Fall Trikot, das ist wichtig. Genau, das und ist nämlich wichtig für unsere Teams. Oh, diese Urleitung. Ähm, und diese Teams äh, sind zum Beispiel das League of Legends Team, was ihr hier gerade seht, mit dem wunderschönen Benjamin Mason Meissner unter anderem und noch anderen Spielern, die haben erst letztens einen äh, Friendly Clan War gegen Ezuka bestritten, den leider verloren, aber ich denke, die Jungs lassen sich davon nicht unterkriegen. Auf keinen Fall. Ähm, außerdem sind wir noch in League of Legends in der Uniliga am Start, sowie in Counter-Strike in der 99-Damage-Liga ist gerade Pause. Ähm, in Starcraft sind wir natürlich immer bei der ESL-Liga, die hat ja nie Clan Pause. Wars, genau. Ähm, ich glaube auch diesen Sonntag ist ein Clan War? Oder? Diesen Sonntag ist ein Clan War, genau. genau. Da könnt ihr ähm, euch bestimmt wieder anfeuern. Ja. Und ähm, mit Overwatch sind wir jetzt auch das erste Mal am Start, nämlich beim Gamer-gegen-Krebsturnier. Wir tun etwas Gutes, ähm, spielen heute, genau heute an diesem Tag... Den also am 16.12. Genau, dem 16.12. <lacht> in Gruppe C äh, fangen wir an, spielen gegen Carpe Noctem, Gorex und OB Gaming. Und... Ähm, Genau, bei diesem Turnier werden Spenden gesammelt gegen Krebs und da haben wir uns natürlich das Ganze nicht nehmen lassen und spielen damit. Mal gucken, wofür es am Ende reicht. Ich glaube, die Truppe ist relativ neu zusammengewürfelt, oder? Ja, das ist neu zusammengekommen. Da hat ähm, Tastalosk, Tastalos. ich habe gerade auch einen Real-Life-Namen, aber er fällt mir gerade. Jedenfalls nicht Clemens Clemens hat sich da gekümmert ähm, und ein Team zusammengestellt. Vielen Dank da, äh, dafür und ähm, hoffentlich ja schafft ja auch äh, auf jeden Fall aus der Gruppenphase rauszuschaffen, aber sonst ein bisschen positiver, bitte. Holt den Titel, Junge. Holt den Titel. <lacht> genau, wir werden euch auf jeden Fall anfeuern. Ähm, beim Stammtisch heute werden wir versuchen, den Stream aufzumachen und halt, ja, da absolute Manpower, ähm, um euch zu unterstützen. Und ja, apropos Stammtisch, wir haben es jetzt 19.16 Uhr, nee, 16, das heißt, es geht bald los bei uns, also müssen wir äh, uns auch fertig machen für den Stammtisch. Es gibt Weihnachtsüberraschungen, es gibt Wichteln, es, es gibt Glühwein, gibt, es gibt Kuchen, äh, es die gibt Kuchen, Gedichte. Plätzchen, es gibt Plätzchen, Also. Ihr müsstet eigentlich da sein. Wenn ihr es jetzt seht, ist es schon zu spät. Aber ihr wisst ja jeden dritten Freitag genau, des Monats. Das nächste Mal habt ihr wahrscheinlich wieder die Chance. Auf jeden Fall. Ja, dann ähm, würde ich sagen, war es das für Vielen, diese Woche. Genau. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Und, und für diesen und Monat natürlich. Genau. Und schaltet einfach nächstes Jahr, äh, nächstes Jahr. Nächst doch, nächstes Jahr. Nächstes Jahr. Schaltet ein. nächstes Jahr wieder ein oder nächsten Monat. Ähm, und wie gesagt, Forum, da ist alles aktuell, wenn ihr was wissen wollt. Ja. Dann Bis bald. Bis bald. Ciao.